das nämlich Hardcore-Fan. Bin gerade noch am Fertigmachen der nächsten Snap-Week auf Mabacher TV. Einen guten Morgen. Ich bin heute schon wieder brav mit der U-Bahn unterwegs und mir sind schon zwei Liter ausgefallen. Es kann sein, dass noch einer ausfällt. Hallo, servus, ich bin's Bernie. Ich komme gerade zurück von der Beerdigung von Bernie4K. Ihr solltet euch seinen YouTube-Kanal mal ansehen. Bernie und ich sind beides warm, sind behindert, und YouTuber sind beide aus Österreich und so ziemlich die einzigen. Darum ist dieser der Tod irgendwie sehr komisch für mich. Und ich habe jetzt nach der Beerdigung für mich beschlossen, dass ich heuer ähm, alles in die Wege leiten werde, damit klar ist, wie ich gehe, wenn es zu weit ist. Ich werde mich informieren, was, wie kann man sich beerdigen lassen in Österreich, welche Möglichkeiten gibt es. Was muss man von Gesetze alles beachten? Außerdem werde ich schauen, was das alles kostet, das ist sicher sehr viel, und was mit deinen ganzen Social Media Kanälen passieren wird. Denn das ist auch ein Problem. Wenn ihr also Tipps habt, wo ich mich informieren kann, wie das funktioniert mit Beerdigung und was man alles beachten muss, dann schickt es mir hier in die Snaps. Oder auf YouTube, wenn ihr das Video als Snap Week seht. Ja, aber heute kommen auch noch tollere bzw. erfreulichere. Ich bekomme Besuch aus Deutschland und zwar Normalo TV kommt. Willkommen bei einer neuen Folge von Normalo TV. Ich begrüße euch und hoffe, wie immer, euch geht es gut. Das ist das Gesicht von Normalo TV. Sagt mal Hallo. Hallo. Und das ist der Kameramann. Hallo. Und das sind die Ge Ossi Nutella. Leckerstes Ketchup überhaupt. Und Honigbeer. Und die Sprehlinge. Und das, das Sammlerobjekt im Geschenke-Ring, Ein Bautzinger Senf. Mit Sammler. Wir schließen an der Wand von 100 Wasser Design. Okay. Es war sehr, sehr bunt, sehr uneben, und ich glaube, 100 Wasser war sehr drauf. Und ähm, irgendwie beneide ich ihn, weil er ist ganz schön rumgekommen. Ich glaube, was sind YouTuber? Wahnsinn. YouTube. Schmeckt's. Was denkst du? Normaler TV beim Chillen in Wien. Ah. Das ist eine Show. Scheiße. Show, schon wieder Show. Halt also. die Schau. Halt die Das, das Halt Schau. Was ist das? Du spaffst! Ich kann ihn nicht jazieren. Tut mir leid. Ich habe eine Freude. Komm her! Die Welt zu hören. Ja, du schön. Ich bin nicht Snap-süchtig. Überhaupt nicht. Aber ich möchte versuchen, ob ich einen Geofilter zustande bringe. Barstuhl. Das ist grauenlich. Oh, Wir starten... Für Snapchat, ne? So sieht ein Behinderter am Morgen aus, wenn er ein Ei ist. <lacht> Die Jungs von NormaloTV sind jetzt wieder in ihr Auto gestiegen und an Weg nach Hause. Es waren super schöne Tage und, und wir hatten eine Menge Spaß und ich glaube es gibt sehr, sehr geile Videos in den nächsten Wochen von diesem Trip. Ich wollte das gerade Sand in the City checken, bin aber zu früh dran. wir machen ja um 17 Uhr auf. Das heißt, es ist noch... Genau Hallo ihr Lieben, heute ist Samstag. Gestern ist es mir nicht so gut gegangen, aber dafür geht's heute wieder. Die Jungs von Normalo TV sind zu Hause. Ich bin sicher, in den nächsten Wochen wird's auf Normalo TV und Mabacher TV einiges zu sehen geben über diesen Besuch. Bei mir steht nächste Woche auch einiges am Programm. Ich werde in Welt-Oberösterreich sein und dort die Integra moderieren. Die Integra ist eine große Reha-Messe, die von 27. bis 29. April stattfindet, und da werde ich aktiv sein. Es gibt die Otto-Box-Sportzone, und die wird von niemand geringeren moderiert, als von meiner Einer. Ich werde also von Mittwoch bis Freitag, von 8, 9 Uhr morgens bis am Abend bei der Messe sein, und diese Sportzone moderieren. Außerdem werde ich schauen, was ich von dem Assi bis dahin so weit habe, dass er ab und zu ein paar Snaps machen kann. Also wird's Assisted Snaps geben. Einen wunderschönen Sonntag. Heute ist ein super Sonntag, ein besonderer Sonntag, ein wichtiger Sonntag für Österreicher. So, ich gehe jetzt wählen. Sind äh, soll ich deppert Hofer, Ich gehe mir jetzt den Hardcore-Handy anschauen. Nicht, dass ich Zeit hätte für sowas, aber ich will wissen, ob er besser ist wie der Born. Mal schauen. Diese Behinderten, immer verlieren sie ihre Rollstühle. Hardcore-Handy ist Hardcore. Fuck. Also, nur wenn man wirklich Ego-Shooter-Zocker ist, nur wenn man selber Ego-Shooter mag, dann findet man den Film wahrscheinlich super genial, aber für mich boah, wirklich schlecht. Was die Kamera betrifft und die gebotenen Parcours-Szenen, genauso wie die Kampfszene, ist ja natürlich vom allerfeinsten.